Hast du noch eine sinnige Angewohnheit, gegen die du ankämpfen musst, wo du schon ein Kind Gottes bist? Also bei mir war es so. Und Gott hat mir dann konkret gezeigt, dass ich anfangen soll, im Geist zu leben. Gemäß meiner neuen Schöpfung, die aus Gott kommt und in Jesus wiedergeboren ist. Eine reine, heilige, geistige Schöpfung. Wenn ich in der Liebe Jesus bin, dann habe ich kein Problem mit der Sünde, sondern ich muss nur noch gegen Versuchen ankämpfen. Aber wenn ich die Liebe verlasse, indem ich mich dazu entscheide, bewusst eine Sünde zu begehen, dann habe ich eine sündige Angewohnheit, in die ich ankämpfen muss. Aber wenn ich dann wieder zurück in die Liebe von Jesus komme, dann ist die Angewohnheit von mir genommen. Weil ich dann gemäß meiner neuen Schöpfung lebe. In Jesus seiner Liebe.